Leute, das kommt schon und wir auf meinem Kanal ja heute spielen wir mal wieder Luigi's Mansion und zwar, wartet mal, Part 2. Tja, also ich will, ich will dann da jetzt nicht länger um den heißen Brei rühren, sondern direkt anfangen. Ihr seht den Part. wenn diese Treppe dort erinnern weil die Treppe soll die sollte man natürlich die sollte in der Wettbewerb macht so jetzt geplant eigentlich werden, dass äh, man dort äh, im, im Außengelände noch kann aber leider holt die Idee aber auf den Zuschauern ah, fangen wir gleich was, was, noch, wo haben wir mal? äh, das jetzt nicht mehr, jetzt seit, einiger Zeit nicht mehr gespielt Hallo. ja, man hat gerade keinen Bock mehr drauf, aber haben wir. Demorgen wir drauf besiegt, oder? Ja, stimmt. Wir haben wir haben den, wir haben den Bereich zu Ende gemacht, diesen Bereich 1, so, da haben wir Baby Luis äh, besiegt und dann haben wir noch gesehen, wie sie zum Problems gemacht haben und dann, dann schluss aus äh, Stimmt. Ah ja, jetzt haben wir eine Schlüssel dafür bekommen. Gönnt euch alles einfach oder was? Hä? Wie ging das noch da runter? Ich muss noch mal großes Spiel neu starten, weil ich habe vergessen meine Cheats. Na, ist so schön. Okay, ich okay, habe mich entdeckt. Shit, shit, shit, shit. So, ich habe jetzt. Ich, ich habe jetzt hier. Ich habe jetzt die Cheats hier ausgemacht. Also, das ist, halt, das ist leider kein echt docating Das ist nur ein Emulator und der Bier, aber es aber ist exakt das gleiche Spiel, ne? Nein, das muss man einfach nicht bezahlen. Das muss man runterladen. Das muss haben. Ja. Das habe ich, und zwar null Prozent. Ich habe irgendwie so 60 hm. Ja, das ja nicht ich sehe es nicht. Nochmal bitte. Die Kamera nicht. Lampe lautet das muss ein bisschen ganz Ich Muss kurz die Kamera justieren, dass sie alles perfekt auf den Schirm hat. Perfekt. Hm. Guck mal. Guck, dir, äh, guck mal. Also jetzt sieht es auch normal aus hier. Weil ich jetzt hier cheats, hier viele Cheats benutzt Und ich habe auch, auch noch viele Cheats benutzt, zum Beispiel, dass wenn man die Geister halt anleuchtet, dass sie dann für immer so erstaunt bleiben. Na, so will ich das nicht machen. Ihr wollt doch einen echten Let's Play sehen, da habt ihr ihn. Sieht, noch sagt, dass das da sieht anzumerken, als hättest du ein wenig Ä <lacht> Ärger gehabt. Vielleicht brauchst du etwas mehr Übung. Manche Geister versuchen dich zu packen und festzuhalten. In jedem Fall solltest du den Kontrollstück vor und zurück bewegen. Diese Weise schützen du sie ab. Tja, 300 Jahrhundertseil, der Jahrhundertseil, der kannst, mein Junge. Hell dir nicht den Mut, du Hiji. Was Ah, oh, ich kann die Stimme nicht so. Gut. Das muss ja so ich ja üben. Also stehe da irgendwo. Ich habe meinen hunderttausend Herbst Special und freue mich einfach so arg, dass ich meinen YouTube-Kanal gehalten habe. Ich stelle, ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Oh yeah. Ja. Hm. Oh. Hm. Ja, ja. Ähm. Das war wir ein bisschen ja, vielleicht vielleicht wird es ja sogar sein und äh, zum Beispiel den Neonschaft, ich glaube, der war sogar der allererste der auf meinem YouTube-Kanal was geschrieben hat Grüße, grüße geht natürlich dich raus nach auch an alle anderen die jetzt das Video anschauen Grüße geht auch aus euch raus zum Beispiel Marcel, Marcel kein so wieder kann grad... Goldmauz Goldmauz Goldmauz Goldmauz Goldmauz Goldmauz so ein Event. Also Tom nur ja gesagt hat, das ist so ein Event, wo, wo dann halt die der Strom und dann alle Räume dunkel sind, da kann man alle Geldmäuse und alle Geldblätter wiederholen Und uns. Special, da gibt es sogar drei so und drei Geldmäuse als Special, muss ja auch Wo muss jetzt In die Küche. Ah da, ja, ich muss in den Ballsaal. sein. Ah, ich finde diese dieses Schai irgendwie voll. Süß ich ist es zu schade, die auch <lacht> ja, zu sagen. Aber ich auch. Das ist doch zu fröhlich. Kannst du die einfach drüber lassen? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das ist mir zu schade. Ich kann doch so fröhlich. Muss ich die unbedingt töten? <lacht> Hinter waren die Regeln nicht sehen. Mit einem Zug, komm um Mit einem Zug! Jetzt, habt die Sonst äh, geht er wieder weg. Weil, also weil das am Ende weil das ist am, am Ende am wichtigsten, am Ende vom Spiel, dass wir richtig viel Geld haben, weil das wird ja weil das werdet ihr auch schon sehen. Oh je. Oh nein, das sind diese die, die auch Bögen aber, wenn, aber diese, die machen ja auch Schaden. Ach, apropos Bögen, da gibt's da gibt's also in den Speicherdateien, da kann der von den von diesen Spielen, da gibt es nur so eine Böseinmassung, also wo, ich, wo äh Aber gleich das, das ist es auch gefährlich mit dem Kopf. meine, wenn wir hier raufrücken und natürlich mit Luigi mal wieder den Knopf, aber sonst wird schon immer noch. Nein, jetzt fehlt jetzt ja, so nicht oh, Mo, es mir so ein Rücken. da der reißt uns mal aus. Oh, es ist Luigi-Klasse. Das geht mir viel zu schnell. Äh. Hört euch mal die Musik an. Ah, du nicht vor den Musik zu ah, schade. Mamsch, Luigi, bist du noch Sie, ich meine, das waren die, die, die alle die Geister von den Gemälden meiner Galerie befreit haben. Das also, sind ne, infizierte Bösen. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wo König und Konsorten ab, abgeblieben sind. Sie haben sich also kreuz und quer in der Villa verteilt. Na prima, du hast, du hast die Mädchen. Schön und gut, dass du sie gefunden hast, aber vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest... Nicht alle einfach so entwischen lassen. ist nur so eine Idee. Was soll's schwank? Lieber. Du sollst ebenfalls trotz allem mal hier, und hier unten im Labor vorbeischneiden. Mann. Ach ja, jetzt kommt diese geheime Funktion. Habe ich davon schon gesprochen? Ach egal. ich lese nicht vor, so, was er sagt. Es ist jetzt eigentlich schon selbst ne? verschwunden. Was hat jemand Die Fresse, du behinderte behinderte Tot. Mann. Mario. Warte mal. Warte mal, was er sagt. Okay. <lacht> Ach so aus, mir fällt zum ersten Mal auf, wie hübsch diese roten Pönchen auf deinem Kopf sind. Ach. Was? Er ist auch einer von der von der bösen vom bösen Todrupp. Er ist auch einer. Da wird geschnappt. Die Kamera ausgemacht, Mann. Wie scheiße ist das denn? Äh, ja, Leute, ich habe die Kamera ausgemacht. Habe <lacht> gesehen? Sorry, sorry. Habe jetzt noch einen weiteren Video ja, gefangen, aber ich guck hier mal auf. Ja, in jeden Räumen jetzt. Ja, Versuchst dich wieder an das. Ja, das noch. ich, <Sadamente> das ist was ist denn hier? Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Leser. Ich, ich eine Ich jetzt gelesen hab, aber ähm, bestimmt hast du irgendwas mit Käse gelesen. Ja, da gibt immer so einen Käse, den muss ich. Hier, immer mit dieser Funktion hier. Also, da war da zum Beispiel so ein Käse und Piz. Da muss ich ganz schön rausgehen und die Goldmaus sagen, ja, weil der da dann so eine Geld oder äh, Gold Geld ja dann muss ich schnell die sagen. Das war auch viel Da wo ich dann leider mein Satz unterbrechen musste und dann so, guck mal, Geld noch, noch, gemacht und dann schnell angefangen, ja, wollte, aber ich. ich ich muss mich noch daran erinnern, dass ich bei diesem Event... Hm. Ja... Oh, das da, das wird mein ähm. No. Oh ja! <lacht> bei jedem Boss, also nur bei jedem Boss hier gibt Nee, bei jedem, bei jedem muss ich sagen, das ist das ich Ich versuch's zu drehen. Hä, hey, der Ball, 7. Ah! Man, ah, was? Man, äh, Könnt ihr Japanisch? Ja? Oh, okay. So, es geht weiter. Und weißt so also, was ich vorher sagen wollte? Das ist also die Batterie zu ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich merkwürdig finde, hey, da ist irgendwie ganz hoch, Was Ja, das ist irgendwie ganz groß, Ich glaube, das ist irgendwie so ein Balkon, wo man eigentlich nicht drankommen kann. Oder warum es da entraut. Ich weiß nicht. eigentlich ein Secret? Ja. Ich eingesagt, also jetzt geht mal weiter. Macht mache mal kurz mal einen etwas. Was war Lauter. Der ja, Afro so, ist schon wieder dieser Typ, der mich ganz nervt ich mal kurz eine Sprachnachricht, so sei endlich leise, Schwachkopf. Eine Sprachnachricht, so sei endlich leise, Schwachkopf. Hahaha. <lacht> oh shit, das war nein. Also ich speichere immer kurz und es geht direkt weiter nachdem ich die Kamera. ja, so. Also, was glaubt ihr? Wo geht's noch Geist? Ich Video. Ich Ich Ich Keine Ahnung, wo wir noch, wo noch Gäste sein müssen. Schreibt Sie mal in die Kommentare, weil ihr irgendwann irgendwelche wisst, wo es zu sein können. Hm. Hm. So, ich Warte? Ich nehme gerade eine Sprachnachricht auf. Shit. War nur aus Versehen. Also hab hat er hat wieder eine Sprache richtig versteckt von einem Ja, gut, ich la Thank Ich habe so, noch eine ich ganz Hier gibt es nur eine ich guck kurz auf die. Ich... Ah ja, ja, das ist Also ich habe jetzt genug uh, Bus. Ich habe jetzt, ich habe jetzt schon genu genug von diesem. Wie hoch ist dann eigentlich? Ich glaube ich diesen Tote. In der Toilette. Ja. So Nach dem Schlitten. -Tart. Thank you. Ich komme mal damit klar. Und dann nein, nein, nein, nein, ganz nein, nein, nein, nein, das nein, nein, nein, hier sondern man nein, Ich schon langsam nach dem Opfer gemacht. Ja, ich ist das Feuer. Ach, der Buch habe ich noch nicht. Leute, also, also, ich habe jetzt, hab jetzt noch wenig Scheiße also, Platz für die Kamera, also wird es also gleich hier der Fahrt vorbei sein leider schon, ohne dass ich äh, den gesamten Bereich damit äh, gemacht habe. Ja, also dieser Bereich ist klar, ich der, der langen Bereich. Oh, wir müssen of it